Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Egal ob äh, Gameplay-Aufnahmen, Gameplay livestreams äh, eine News-Sendung, die jeden Dienstag startet um 20.15 Uhr, wo der Chris Reality mit dabei ist und äh, auch mal der ein oder andere Gast. Ähm, ja, dann natürlich Hardware-Videos, alles, äh, was, was ich so kaufe, was ich bekomme. Ja, seht ihr hier auf meinem Kanal, egal ob es die VR-Optika-Linsen sind, die äh, ganzen Modicap-Sachen, die ich teste und äh, ja, egal, ich habe auch schon mal Kiwi-Sachen getestet, die ProTube-Sachen, die ich teste und äh, ja, das alles hier auf meinem Kanal und ja, ich habe lange überlegt, wie ich dieses Video hier mache, wie ich die ganze Sache angehe und äh, ist halt ein, ja, ziemlich schwieriges Thema meiner Meinung nach, aber ihr seht hier immer den richtigen Sebastian, also äh, so wie ihr mich hier seht, bin ich auch in Real Life und äh, die Leute, die mich kennen, die können das wahrscheinlich auch bestätigen und äh, ja, ich möchte einfach ja, geradeaus raus damit. Ähm, ich habe gemerkt, dass in der letzten Zeit äh, finanziell es immer schwieriger wird, aktuell zu bleiben auf meinem äh, Channel, ähm, egal ob es Spiele sind, die mega teuer sind, egal ob es äh, die neueste Hardware ist, VR-Hardware wie ja, die Quest 2 habe ich ja zum Glück äh, durch Community-Spenden ein bisschen vergünstigter bekommen. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und äh, egal, ob sie G2 war, alle anderen Sachen kann ich mir einfach nicht leisten momentan. Es ist, ist einfach nicht drin. Das, dazu ist äh, die private Lage halt, äh, gibt es das einfach nicht her. Und äh, ja, jetzt habe ich mir gedacht, eventuell hat ja der eine oder andere Zuschauer da draußen Bock, mich zu unterstützen finanziell. Und äh, jetzt habe ich die Patreon-Seite ins Leben gerufen und äh, ja, Mitglied könnt ihr eh schon länger werden auf meinem Kanal, aber ich habe es noch nie so wirklich aktiv beworben oder ein einzelnes Video dazu gemacht und äh, ja, deshalb dieses Video jetzt hier, dass ich mal wirklich aktiv dafür werbe und mal schauen, äh, was dabei rumkommt. Ich hoffe, es lohnt sich und ähm, ja, vorab erstmal, ich möchte hier auf meinem Kanal kein Pay-TV-Sender äh, werden. Ähm, es, es soll keine extra Mega-Perks geben für Leute, die jetzt mich finanziell unterstützen, egal wie hoch der Beitrag jetzt wird, es soll einfach nur eine Unterstützung erstmal sein für mich. Natürlich werde ich die Leute auch ähm, äh, in meinen Streams oder Aufnahmen erwähnen. Ich werde eventuell dann äh, immer mal wieder ähm, am Ende des Videos die Namen laufen lassen, äh, um die Unterstützer zu würdigen. Das äh, muss man, sollte man natürlich machen. und ähm, Ansonsten möchte ich jetzt keine Videos extra machen, wo äh, es nur spezieller Content ist für, für diese Unterstützer, sage ich mal. Wenn es ein Gameplay gibt, äh, was dann kein anderer sieht, nur die Unterstützer, das möchte ich natürlich nicht. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich halt einfach, wenn ich ein Video hochgeladen habe, was erst in zwei, drei Tagen rauskommt, dass die Unterstützer das vorab bekommen, den, den Link äh, dazu und das vorab sehen können. Ansonsten äh, kriegen die erstmal keine großen Gimmicks, sage ich mal. Und ähm, ja, was dann eventuell noch dazu kommt, dass ich vielleicht mal das ein oder andere Video hier mal so drehe, ein bisschen einfach nur frei rauslaber. Aber äh, das weiß ich noch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze dann. Bewerkstellige. Seht es aber bitte erstmal nur als Unterstützung. Äh, ihr kriegt keinen äh, Sonderrang oder sonst was, außer wenn ihr YouTube-Mitglied äh, werdet, aber da kommen wir gleich mal drauf. Äh, da gibt es halt von YouTube so ein paar Gimmicks. Und äh, ja, wie gesagt, ich, äh, ich merke halt, dass äh, ich finanziell den anderen natürlich hinterherlaufe, die eine große Community haben, die äh, eine gute Patreon-Seite haben, die weiß ich nicht, 400 bis 800 Euro im Monat bekommen, die äh, sagen können, ja, ich kaufe mir jetzt die G2, ich kaufe mir die neueste Grafikkarte, die 3090er, ich kaufe mir das, ich kaufe mir das. Ähm, den Spielraum habe ich halt nicht. Auch ähm, privat habe ich den leider nicht mehr. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich alle mitbekommen, was äh, letztes Jahr so um der, um der Zeit los war bei mir. Und äh, ja, da hat sich natürlich durch diese Scheidung finanziell viel geändert. Und äh, ja, deshalb kann ich das halt nicht mehr so. Ja, komm, ich kaufe mir jetzt mal eine Quest, ich kaufe mir jetzt hier mal die Rift S und so weiter. Was vorher halt ging, geht es halt nicht mehr. Nichtsdestotrotz äh, mache ich meinen Kanal hier mega gerne. Äh, auch wenn es jetzt nicht gut ankommt bei der, der Community und äh, ich keine große Unterstützung bekomme, werde ich natürlich meinen Kanal hier weitermachen. Äh, es macht mir mega viel Spaß, die ganzen Livestreams zu machen. Die News-Sendung macht mir mega viel Spaß. Möchte mich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die bei der letzten News-Sendung so mega geil gespendet haben. Also vielen, vielen Dank. Also bei der äh, S02 Folge 6, äh, wo der Patrick und der Zitronas dabei waren. Also da kam ja eine Spende nach der anderen rein. Also mega Wahnsinn. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ähm, ja, wenn es gut ankommt, wird es für mich natürlich auch einfacher. Äh, ich habe mir jetzt ein, ein extra PayPal-Konto auch eingestellt. Äh, nur für den, oder eingerichtet, nur für den YouTube-Kanal. Alles, was ich an Spenden bekomme und äh, Patreon und so weiter geht auf dieses äh, PayPal-Konto und alles, was ich kaufe, geht auch davon ab. Dann äh, habe ich einen ganz guten Überblick. Alles, was da äh, Plus drauf ist, wird komplett hier in diesen Kanal einfließen. Und ähm, ja, ihr wisst wahrscheinlich selber, Spiele sind teuer, vr headsets sind teuer, Grafikkarten sind teuer. Ich bräuchte eigentlich mal eventuell eine neue Kamera. Das wäre, äh, ja, nice. <lacht> nice to have, sage ich mal. Und äh, egal was, also ich habe auf meinem Kanal noch keinen Plus gemacht. Äh, da bin ich sehr, sehr weit von weg. Auch wenn ich in diesem YouTube-Partnerprogramm äh, bin. Aber machen wir uns nichts vor, mit äh, 1200 Abonnenten macht man da nicht viel. Und äh, ja, da bin ich ein bisschen auf eure Spenden angewiesen. Aber ich möchte euch jetzt hier nicht mitteilen, oh, wenn ihr jetzt nicht spendet, wird es meinen Kanal hier nicht mehr geben. Ähm, Tupac VR stirbt dann. Also nein, auf keinen Fall. Es geht hier definitiv weiter. Aber mit eurer Unterstützung würde das Ganze natürlich einfacher werden, sage ich mal. Und ja, das erstmal dazu. Kommen wir mal ganz kurz zu äh, der YouTube-Seite von mir. Und äh, ja, da seht ihr schon, das ist die letzte News-Sendung, ne, die S026. Und hier gibt es einen Button jetzt, Mitglied werden, den gibt es schon länger. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt mal wirklich aktiv drauf eingehen und werben. Und wenn ihr da drauf klickt, ähm, seht ihr ja nur eine Gruppe, eine Gruppierung. Das ist die Supporter-Gruppe für 1,99. Und ich habe ähm, extra nur eine Gruppe hier eingerichtet, weil YouTube natürlich auch sehr viel ähm, an... Prozenten von den Leuten fordert, sage ich mal und Patreon ist da so ein bisschen äh, ja, gnädiger und deshalb soll es hier einfach nur eine kleine günstigere Variante geben, äh, um mich zu unterstützen. Hier bekommen äh, Fans noch Logos von wie lange die Zeit äh, auf meinem Kanal ist oder wie lange ihr schon Unterstützer seid und dann gibt es noch mal extra so Emojis, die ihr dann nutzen könnt in Livestreams. Da kommen eventuell in der nächsten Zeit noch ein paar Sachen dazu. Und ähm, wenn es gut anläuft, ja, wie gesagt, wenn ihr mich hier unterstützen möchtet, könnt ihr das tun, einmal hier Mitglied werden und äh, ja, wie gesagt, da gibt es dann Community-Tabs nur für die Kanalmitglieder und wenn es dann mal ein Video äh, früher hochgeht als, ähm, ja, als gewünscht, sage ich mal, oder als geplant, dann kriegt ihr da schon mal vorab den Link, das ist äh, ja, ein kleines, kleines Gimmick für euch, aber auch nichts der Rede wert, sage ich mal, ne? Ja, Dann gibt es hier nochmal die, hier den Patreon-Link. Dann gibt es hier einmal Tippy-Stream. da könnt ihr drauf drücken, wenn ihr auch während des Livestreams äh, spenden möchtet. Könnt ihr natürlich auch ohne Livestream spenden, aber dann werdet ihr ja nicht angezeigt im Livestream. Dann gibt es nochmal den Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr irgendwas bei Amazon beziehen wollt, könnt ihr das darüber machen. Und hier gibt es nochmal eine, diese PayPal-Spendenseite. Und äh, ja, dann haben wir einmal die. Patreon-Seite und das sind so meine Sachen, die ich jetzt hier so, ja, ins Leben gerufen habe, die ganzen Level. Das ist einmal die Supporter-Gruppe, dann die Medic-Gruppe, Warlock, Titan, Ehrengast und Goldständer. Ja, ich sag mal, Supporter und Medic kennt jeder aus dem Shooter-Bereich. Warlock und Titan äh, gibt's von Destiny. <lacht> das ist auch ein Spiel, was ich sehr lange gespielt habe, kein VR-Game. Und ja, Ehrengast äh, sagt halt alles aus und Goldständer. Jeder kennt wahrscheinlich aus den Powers. Da ist mir das dann so eingefallen. Ja, Leute, das sind äh, die Level, die ihr hier euch sichern könnt, um mich zu unterstützen, meinen Kanal äh, ja, zu unterstützen. Und egal, ob es 1 Euro ist oder ob es die 6, 6 Euro sind, die 9 Euro, 50 Euro, ist egal. Ich bin um jede Spende pro Monat dann halt auch wirklich dankbar. Und äh, ein... Ähm, einen Supporter habe ich schon oder einen Ehrengast sogar. Das ist der Anubis Extreme. Der ist auch gleichzeitig Kanalmitglied als erster. Also der hat sich die Kanalmitgliedschaft -Kanal als erster gesichert und dann nochmal die Patreon Ehrengast als erster gesichert. Also vielen, vielen Dank, Anubis. Also mega. Du hast auch letztens in der Newsendung so geil gespendet. Also einfach Hammer. Da fällt mir echt nicht mehr zu ein. Und äh, ja, da bin ich echt mega dankbar für. Und ähm, ja, in jeder Kanalbeschreibung gibt es auch noch mal äh, die S Gruppierung Spenden und Unterstützung. Und da gibt es auch noch mal einen ProTube Affiliate Link. Ähm, wenn ihr bei ProTube irgendwas bestellen wollt, könnt ihr das darüber auch machen. Kostet euch nichts, genau wie der Amazon Affiliate Link. Ihr unterstützt mich aber mit einer kleinen äh, Prozentspende dadurch. Und äh, ja, alles das ist, äh, was mich weiter unterstützt, was mir äh, was mich weiterbringt, sage ich mal, finanziell und ja, den Spielraum vom Tupac VR, sage ich mal, äh, vergrößert. Und äh, ja, ist halt äh, ein schwieriges Thema. Ich habe auch echt über lange überlegt, wie ich das hier angehe, aber äh, ja, ich gehe es jetzt auf meine Sache an und äh, ich hoffe, es kommt gut bei euch an. Ähm, ich hoffe, ähm, die Unterstützer mehren sich, sage ich mal, und dass äh, ich so, ähm, ja, eine kleine... Einen kleinen Beitrag, äh, Betrag im Monat äh, sicher habe, wo ich ein bisschen mit, mit auch planen kann. Das wäre echt nice. Aber wie gesagt, wenn es nicht der Fall ist, dann gibt es Tupac VR weiterhin. Aber ähm, ich hänge halt hinten dran, was ähm, in Konkurrenzdenken gegen die, gegenüber den anderen Kanälen halt ist. Ne? Die, die ihre neuen bis, weiß ich nicht, 50.000 Abos haben. Ähm, da kann ich halt nicht mithalten. Ne? Das ist ganz klar. Und äh, ja. Meistens kriegen nur die großen Kanäle finanzielle Unterstützung, das ist leider oft so, die äh, gar nicht so große Unterstützung mehr brauchen, die schon von YouTube äh, schon ziemlich äh, gut unterstützt werden, sage ich mal, durch die ganzen Klicks und äh, ja, das sieht man ja immer bei den großen, richtig großen auch Flat Gamer oder so, die schon eine Million haben, was da Spenden reinkommen, Wahnsinn und dann gibt es echt kleine, coole Kanäle, äh, die auch ähm, Unterstützung bräuchten und ja, die kriegen halt keinen auch bei Twitch sehe ich sowas immer und äh, mein Twitch-Sub bekommt auch immer irgendeinen kleiner Twitcher. Äh, ich habe ja auch dieses Amazon Prime und ja, äh, warum sollte ich das irgendeinen großen Typ geben, ähm, der eh schon Geld ohne Ende hat? Da gebe ich das lieber einen kleinen Kanal, der wirklich sich auch daran freut und ja, das ist so meine Einstellung dazu. Kann aber auch jeder halten, wie er möchte. Ja, Leute, das war's erstmal für dieses ähm, ja, Spenden-Supporter-Video, sage ich mal, Unterstützer-Video. Ähm, ich bedanke mich nochmal mal gerecht herzlich an alle Leute, die mich so toll unterstützen, egal ob sie jetzt abonnieren, Like dalassen, Kommentare äh, geben, äh, Spenden geben. Ihr seid echt mega, es ist eine richtig geile Community. Ich habe es äh, schon öfter gesagt, gemerkt, äh, aber ihr seid echt der Hammer und äh, mich freut das und deshalb mache ich diesen Kanal auch weiter. Ja, weil es einfach Bock macht. Es macht mir Spaß, Content für euch zu kreieren. Die ganzen Horror-Livestreams, die ich schon mal mache, wo ihr dabei seid, wo ich alleine niemals auf die Idee kommen würde, so ein Horrorspiel zu spielen. Mit euch, mit eurer Hilfe schaffe ich das, <lacht> diese, diese Horror-Szenarien durchzumachen. Und ja, ich hoffe, es äh, kommt auch bei euch gut an. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen möchtet, macht das gerne. Und äh, wenn ihr das selber nicht könnt, ist auch okay. Dann lasst mir einfach ein Abo da. Like kostet auch nichts. Und äh, hilft meinem Kanal aber auch weiter. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Geduld. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.